Meine Lieben, jetzt bin ich auf einer sehr, sehr wichtigen Station in der Nähe von Karlsruhe. Und da ist ein sehr, sehr lieber Nahrungsergänzungsmittelhersteller, zwar Lebenskraft pur, und den besuche ich heute, den Fabian Fahlbüchel. Und da klopfen wir jetzt einmal an, aber wir haben uns eh schon gesehen. <lacht> servus! Hallo, hallo, hallo, servus! Grüß hallo! Das ist der Fabian und der ist zuständig für Lebenskraftpur für alle Produkte von Lebenskraftpur und da schauen wir heute halt einfach ein bisschen rein und wir werden auch noch ein bisschen plaudern. Wird richtig spannend, aber vorher immer was essen, oder? Das machen wir so! Genau. <lacht> Ja, hallo meine lieben Geo, leben TV-Zuseher, so schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Heute gibt es wieder ein ganz spezielles Interview. Es waren ein paar Wochen, war jetzt weniger los mit meinen Interviewpartnern, aber jetzt habe ich endlich wieder jemanden vor die Kamera bekommen, der mich schon ein paar Monate hingehalten hat. <lacht> aber heute ist es endlich soweit. Aber ich verstehe das natürlich, er ist ja auch Mords und ziemlich beschäftigt mit seiner Firma und zwar handelt es sich um den Gründer, um den Macher Fabian Fallenbüchel von Lebenskraft pur, den ich heute interviewen werde und zwar erstens mal zu seiner Firma, wieso und was und überhaupt und das andere, was mich total interessiert und was ich total spannend finde, Sie haben ja vor kurzem gerade auch eine liposomale Produktpalette herausgebracht, drei Produkte in dem Fall. Und über diese liposomalen Produkte werden wir uns natürlich auch ganz speziell unterhalten, denn liposomal ist natürlich die Zeit, die neue Zeit auf dem Nahrungsergänzungsmittelsektor. Und da schauen wir uns natürlich ganz genau an. In dem Sinne sage ich jetzt einfach mal, hallo lieber Fabian, cool und schön dass du hier endlich mal bei geo leben mit dabei bist es ist nämlich wirklich zeit geworden hallo und servus vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor ja servus geo vielen dank für die einladung jetzt hat es endlich geklappt ähm, ja wie du schon äh, gesagt hast fabian fallenbittel mein name äh, bin 35 jahre alt und äh, gründer von lebenskraft pur ähm, oder mitgründer zusammen mit meinem Companion, dem jürgen k und ja wir machen eben naturenkundliche und ganzheitliche Nahrungsergänzungen. Ja cool. Da kommt dann eh gleich meine erste Frage. Du bist ja offensichtlich derjenige, der eher so im Vordergrund, der Frontman quasi von von der von der Firma. Wir kennen uns ja doch jetzt schon eine Zeit lang und ich habe eigentlich immer nur mit dir ja. zu tun und deinen kompanien den sieht man maximal mal irgendwo auf der Webseite ein bisschen irgendwo. Äh, genau. Ja, aber ist ja okay, vielleicht kommt man mit dem auch mal ins Gespräch. Mir würde es ja, einfach mal... Das ist ein bisschen schüchtern. Ja, schüchtern. Okay. Das ist ein schüchtern. Ach nix. Hast du ein paar Schüchtern in deiner Firma? Gell? Okay, aber mich würde es einfach mal... Interessieren die Motivation. Ich meine, du bist 35 Jahre alt, also ziemlich jung, könnte man fast umdrehen. Ich bin 53 plus 3 Das ist ja schon eine ganze Generation dazwischen. Und was mich so fasziniert, ist so in die, dieser heutigen Zeit, dass wirklich auch relativ junge Menschen sich wirklich schon so intensiv eben mit, mit mit dieser neuen äh, Bewegung, äh, Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit, sage ich jetzt einfach mal, äh, zu übernehmen und dann auch gleich eine Firma zu gründen. Wow, Chapeau, Hut ab, wenn ich einen aufhätte. Magst du denn äh, Zusehern und mir vor allem auch einfach mal erzählen, wie das da dazu gekommen ist? Warum du, du hast ja, glaube ich, BWL studiert, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Äh, wie du dazugekommen bist du gesagt hast, jetzt mache ich doch einfach mal eine firma auf die mit Nahrungsergänzungen und sonstigen äh, wichtigen produkten zu tun hat wieso macht man das ja ein ja, bisschen mehr steckt schon dahinter also es ist richtig habe äh, betriebswirtschaft äh, studiert und ähm, habe dann allerdings währenddessen beziehungsweise eigentlich schon seit ich 18 bin das sind mittlerweile auch schon 17 jahre das hört sich so viel an ähm, also seit ich eigentlich 18 bin, schon mich mit ähm, diesen ganzen Themen beschäftigt, also sprich ähm, ganzheitliche Ernährung, Naturheilkunde und so weiter. Also ich habe damals einen, einen Freund gehabt oder ja einen Bekannten, einen älteren Bekannten, der hat sich sehr ausgiebig schon damals befasst ähm, vom, vom alten Schlag, ja sage ich mal, äh, mit, mit, mit Nüssen, Trockenfrüchten, diesen ganzen Superfoods, die man heute ja wirklich an jeder Ecke bekommt. Aber damals war es halt wirklich noch schwierig. Ja. Vor 17 Jahren hast du die noch eigentlich im Internet noch ein bisschen gekriegt und sonst aber nirgends. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, was für Effekt äh, Vitalstoffe und, und ganzheitliche Ernährung auf den Körper und die Leistungsfähigkeit haben können. Und das fand ich faszinierend. Also ich war immer so ein Typ irgendwie, äh, habe geschaut, äh, äh, also krank in dem Sinne war ich jetzt nicht, aber immer geguckt, ah, wie kannst du dich einfach so ein bisschen ganzheitlich ernähren, wie kannst du dich äh, noch leistungsfähiger irgendwie so machen, dass du also die Energie einfach haben. So, das war immer so ein bisschen mein Motto. Oder so mein Antrieb, der mich irgendwie so fasziniert hat. Ja? Wie kannst du einfach noch kraftvoller sein, mehr in deiner Energie sein? So, das, das war im Prinzip immer so mein Thema. Und habe damals schon, wie gesagt, gemerkt, dann mit 18, oh, das, das tut richtig gut, die Sachen da zu essen und so weiter, äh, die in den Speiseplan mit einzubauen. Äh, ja, und dann ging es da so eine ganze Weile, aber eher so hobbymäßig. Äh, habe dann da mein Studium gemacht und dann auch in dem ganz normalen Bereich jetzt gearbeitet, nicht direkt in dem Naturkunde, ne? war das war ja so Hobby. Und dann, vor mittlerweile letztens, auch schon wieder acht Jahre her, irgendwann wurde es dann intensiver, ja, und dann habe ich ja auch noch angefangen, eine zweite Ausbildung zu machen, zum Fachberater für holistische Gesundheit. Mhm. Ähm, habe den dann noch hinten dran gehängt und bin immer mehr von diesem BWL-Thema weggekommen, ja? also das hat sich, das war wirklich so eine Entwicklung. Seit 18, eigentlich ging es immer mehr in Richtung dieser, diesen und, äh, ganzheitlichen Themen. Und ähm, das hat mich da einfach fasziniert und es wird immer besser, auch mein persönliche Ener persönliches Energielevel wurde immer besser und ich habe dann irgendwann angefangen, wirklich mir, kannst du dir vorstellen, wie im Keller einfach so meine eigenen Mischungen kreiert, ja, mit, mit Superfoods war das dann auch hauptsächlich, ja? mit, mit, mit verschiedenen ähm, Gerstengräsern, Hagebuttenpulver, alle möglichen exotischen äh, Superfoods, auch heimische Superfoods, der, was man da alles machen kann, Wildkräuter und so weiter. Und habe mir da dann so eine persönliche Mischung einfach zusammengestellt, die ich für mich und meine Lieben ja, zu Hause dann immer verwendet habe, ähm, ne, weil, weil ich mir einfach selber was Gutes tun wollte. Ja. Und äh, irgendwann war ich dann mal zum Heilpraktiker gegangen und habe dem da von meiner Mischung erzählt, der wollte die dann mal unbedingt austesten äh, und fand die so gut, dass er äh, die gern für seine Patienten gehabt hätte. Und das war dann irgendwie so der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, also es scheint ja wirklich nicht schlecht zu sein, was ich da mache. Ähm, und ja, dann hat er mich mit seinem Pharmareferent zusammengebracht. Das war dann der Jürgen K., mein heutiger Kompagnon. Und äh, der Jürgen, der ist äh, Pharmareferent in der Naturheilkunde allerdings nur, also nicht in der Schulmedizin, bei den Guten also. <lacht> Und äh, ist da schon seit über äh, mittlerweile fast 30 Jahren äh, in ganz Europa auch unterwegs, hat natürlich ähm, ein sehr großes äh, Netzwerk, was das alles angeht. Ähm, ist da im Prinzip so. Ja, im Prinzip die koryphäe was was angeht, also es ist wirklich Wahnsinn, der ja, Wissenschaft. Also mich würde jetzt schon mal interessieren, was hast du da für eine Mischung zusammen mhm. zusammengebraut? Mehr oder weniger? Was, was, was, was sind da die die Hauptbestandteile dieser Zaubermischung quasi? Ja, ja, ja, im Alchemistenkeller, ja. Naja. du, da darfst nur... du das sagen. <lacht> ja, da kommen wir später vielleicht noch drauf, ja, was, was dürfen wir sagen, was dürfen wir nicht sagen. Ja. Leider dürfen wir ja relativ vieles nicht sagen, aber ja, ich sage es jetzt einfach mal. Ach ja, wir müssen vielleicht noch ein Disclaimer machen, ja, also alles, was wir jetzt sagen, ist natürlich keinesfalls Ratschlag, ne. das muss man wirklich immer ernsthaft dazu sagen, wir sind ja keine Therapeuten ähm, und dürfen daher keine Ratschläge geben, das sind nur persönliche Meinung. muss man wirklich immer dazu sagen, das ist Ja. ganz wichtig. Also dann sag's <lacht> jetzt. Ja. Also das drin, im Prinzip ist es das heutige Bio-Basis Plus, was wir haben. Das ist nochmal ein bisschen verfeinert worden, die Rezeptur. Mhm. Das, was wir quasi bei uns im Shop unter Bio-Basis Plus am Laufen haben. Das ist im Prinzip so das, was ich damals zusammengemischt habe. Was heißt zusammengemischt? Ja, das ist natürlich mit ganz, ganz viel Know-how auch entstanden über zwei Jahre hinweg und mhm. ist nochmal heute auch nochmal verbessert worden. Das ist wirklich ein eine Synergetikum, sage ich immer ganz gerne, von, von Vitalstoffen, die aufeinander abgestimmt sind, mhm. um äh, diverse äh, ja, Vitalstoffe eben bereitzustellen für den Körper, die tägliche Darmreinigung, einfach von allem ein bisschen mhm. und es bildet quasi das Fundament einfach, was man morgens quasi als Shake zu sich mhm. nehmen kann, um einfach ein schönes Fundament zu bauen. Okay, da denke ich, da machen wir es uns einfach. Und dann werden wir einfach uh, von eurer Homepage dieses, wie heißt es nochmal, BioVital. bio Biobasis bio -Basis Plus. Dieses Biobasis Plus werden wir hier einblenden und dann weiß man ganz genau, was du da jetzt quasi so zusammengemischt hast in jahrelanger Arbeit im Kellerchen quasi. Ja, ich weiß, ich übertreibe ein bisschen, so schlimm wird nicht gewesen sein. <lacht> äh, wann, was war dann so der springende Punkt, wo du wo, wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt mache ich das nicht mehr nur für mich oder für meine Verwandten und Familienangehörigen, sondern jetzt möchte ich hier wirklich größer einsteigen und eine Firma gründen. Ja, das war dann im Prinzip der Moment, äh, äh, wo der Heilpraktiker zu mir gesagt hat, ja, im Prinzip, er will das für seine Patienten haben. Weil das war ja dann der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, äh, wenn der das für seine Patienten haben will, dann müssen das ja noch viel mehr Leute haben wollen und brauchen. So. Und ähm, durch die Kombination dann, gleichzeitig noch die Vorstellung mit dem Jürgen K., äh, haben wir dann eben im Prinzip Lebenskraftkur gegründet. Das war im Prinzip so das Gründungsdienst. Der Jürgen K., ganz alt eingesessen, alte Schule aus der Naturheilkunde, äh, wirklich, wie man es von früher noch kennt, ähm, äh, dieses ganze Know-how aus dem Bereich und ich eben aus diesem im Prinzip moderneren Bereich mhm. mit den ganzen Superfoods und so weiter, mhm. äh, diese ganzen Linien, das war im Prinzip so die Kombination von Lebenskraft pur und das macht es auch so ganzheitlich, muss man sagen, weil wir eben nicht nur die Superfoods machen, sondern auch mit Extrakten arbeiten, mhm. ähm, aber eben auch nicht nur die Extrakte machen, sondern auch die ganzheitlichen Superfoods machen. Na, das ist im Prinzip so unser ganzheitliches Bild, also du hast im Prinzip für jeden was dabei. Also, für Leute, die präventiv einfach nur was machen wollen, für Leute, die, naja, darf man nicht sagen, krank sind vielleicht, finden die ja was bei uns, wer weiß. Ähm, na, du hast im Prinzip wirklich ein breites Spektrum, äh, was wir anbieten können und das ist, glaube ich, unser großer Vorteil und auch das, was uns ein bisschen so ausmacht. Mhm. Wie lange ist das jetzt ungefähr her, dass du sagen kannst, wir haben jetzt diese Firma Lebenskraft pur? Oh, das sind jetzt, ich glaube, sind wir jetzt schon im vierten Jahr. Ich müsste jetzt lügen. Viertes okay. Jahr, doch, ich glaube, viertes Jahr. So, in dem Bereich, okay? Ja, ja. Genau, genau. Okay. Ja, ihr habt ja jetzt vor kurzem eine, wie, wie ich schon am ähm, Anfang angekündigt habe, eine liposomale Produktpalette quasi mhm. jetzt mal aufgenommen. Das sind genau... Mhm. Drei Produkte, wenn es mir jetzt hoffentlich noch einfällt. Ich habe mir sehr ja sofort sogar hergerichtet. Du warst da so lieb und hast mir auch was geschickt. Da haben wir mal Vitamin C Liposomal. Genau. Dann haben wir Vitamin äh, Vitamin sage ich da haben wir die Glutation plus Liposomal. Okay. Genau. Und dann haben wir noch Alpha Liponsäure, also die Alpha mhm. Liponsäure Liposomaler Formulierung quasi. Ähm, mhm. Es gibt da jetzt einige Hersteller, die haben ja wesentlich mehr, ja, Wer ist nicht so sie macht, 9, 10, so alles Mögliche. Man kann ja liposomal, kann man ja mehr oder weniger alles machen, wenn man mag. Mhm. Habe ich ja auch selber schon in meiner Hexenküche <lacht> ausprobiert. Also liposomal kann man quasi alles machen. Warum habt ihr euch auf diese drei beschränkt? Vitamin C, Alpha Liponsäure und die Glutation. Ja, äh, fangen wir vielleicht mal ein bisschen vorher noch an, äh, kurzer Schwenk noch vorher, was ist überhaupt Liposomal, weil das ist wichtig für die Antwort. Ähm, also Liposomal äh, heißt ja letztlich, sind ja im Prinzip kleine Partikel ähm, und du, du du nimmst quasi einen Vitalstoff und schließt den in eine äh, Fettschicht ein sozusagen, ne? in, eine, in, eine, in eine Doppellipidschicht eigentlich, sind zwei Fettschichten, da wird er eingeschlossen. Ähm, warum machst du das? Ähm, es ist so, dass du ja wasserlösliche Stoffe zum Beispiel hast, die meistens schwierig äh, aufnehmbar für den Körper sind und ähm, wenn du die in so eine Fettschicht einlagerst, und die Fettschicht ist im Übrigen genauso wie die Fettschicht äh, in den Zellen, mhm. ähm, dann kann die im Prinzip durch den Darm durch, weil, die, weil quasi der wasserlösliche Stoff wird quasi als fettlöslicher Stoff sozusagen getarnt, ja. eingebunden und kann dadurch dann durch den Darm bis in die Zelle und dadurch, dass ja die Membran genauso aufgebaut ist wie eine, wie eine Zelle oder wie die, wie die Zellmembran quasi, die Liposomalmembran ist exakt gleich wie die Zellmembran und kann dadurch verschmilzen. Und dadurch kriegst du den Vitalstoff in die Zelle rein, mhm. der normalerweise relativ schwierig durch den Darm und durch den ganzen Prozess normalerweise im Körper zu kriegen ist. Genau. Ähm, das heißt, Ne? Und das heißt, es macht natürlich vor allem da Sinn, mit liposomalen Sachen zu arbeiten, wo eben dieses Problem vorherrscht. Und das sind eben dann so Sachen wie Alpha Liponsäure, Glutation, ähm, auch so Antioxidantien vor allem sehen wir da die, die Einsatzgebiete, ja? sowas wie Kurkumin oder sowas, ja? wo, du, wo du wahnsinnige Schwierigkeiten hast, das aufzunehmen. Ja. Und da sehen wir die Haupteinsatzgebiete, weil wie du schon sagst, du kannst ja alles machen, du kannst ja alles ja. In, in liposomaler Form bringen, ja, auch Moringa zum Beispiel oder, oder was weiß ich, Grashaft oder so, aber es ja. macht in unseren Augen keinen Sinn, weil ähm, du hast ja auch immer nur eine gewisse Ladekapazität, was du in so ein Liposom reinbringen kannst mhm. und ähm, gerade bei so, so ganzen Rohstoffen macht es in unseren Augen gar keinen Sinn, weil du ja nur ganz wenig dann von dem, von dem, Wirkstoff darf ich nicht sagen, ähm, von dem Stoff äh, quasi <lacht> in die Zellen <Zeit> reindringst. <lacht> ähm, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ne? Also, vor allem, du hast ja auch noch, das, das ist auch gar nicht mal, also in meinen Augen ist es nicht verantwortungsvoll, solche Sachen zu nehmen äh, oder liposomal zu machen, weil du umgehst ja auch gewisse Schranken des Körpers, die ja durchaus auch sinnvoll sein können. Du mhm. kannst in die Liposomalformulierung auch Allergene in den Körper reinbringen, äh, die ja dann wiederum nicht gewünscht sind. Ne? Der Körper wird sie ja normalerweise über den Darm ausscheiden und über die normale bringst du es aber rein und da muss man schon genau wissen, was man tut und ähm, oder auch so Sachen zum Beispiel wie Das ist ja. ein absolut wichtiger Aspekt, der du mit reinbringst. Man kann alles Mögliche dann in die Zellen ja. oder in, in, den, in den Organismus hineinbringen, dass man vielleicht da gar nicht haben will. Aber wieso? <lacht> Wenn wir jetzt einmal von der, von der Bioverfügbarkeit quasi jetzt einmal ein bisschen Abstand halten, äh, ich habe so das Gefühl, und das sind ja gerade so äh, die die Antioxidantien, also die Antioxidantien oder beziehungsweise die Radikalfänger ja. par excellence, Na, Vitamin C ist sowieso da alles können und dann die Glutation, ja. äh, die ja. wir ja in uns selber eh drinnen haben, äh, die ja eigentlich Nummer eins ist, hier äh, als Radikalfänger hier eben im Körper durchzustarten und dann eben mit der Alpha-Liponsäure ähm, die einfach auch da wunderbare Wirkungen hat und dann zusätzlich eben auch noch äh, so als, als, als Durchputzer, eben als Entgiftungsantioxidans ähm, genau. quasi da eben auch noch wunderbar drinnen ist. Ist das so der Blickpunkt, warum ihr gesagt es genau diese Vitamin C-Glutation und, und äh, eben die Alpha-Liponsäure, waren das so die ja. eure genau. vorherrschenden Gedanken? Genau, das war einfach die gedanken ähm, aus, aus wie gesagt aus hauptsächlich aber tatsächlich aus dem grund der bioverfügbarkeit alles gut du kannst es auch es ist einfach noch effizienter ja du hast einfach fast die effizienz von einer infusion fast ja? also da streiten sich die geister ein bisschen aber ja, du hast einfach ja. im therapeutischen bereich es ist es einfach total sinnvoll damit zu arbeiten es ist natürlich auch sehr preisintensiv das darf man auch nicht vergessen ja. ähm, ich jetzt vielleicht präventierte klar kann man auch mal so eine kur machen ist sicher kein fehler aber ich sehe diese liposomalen formulierung hauptsächlich im ähm, ja, im therapeutischen bereich äh, wir, unser plan ist im prinzip auch ein bisschen den den für den geldbeutel einfach auch ein bisschen weil du musst nicht immer alles liposomal auch glukation alpha mhm. sondern also kannst du in kapselform machen oder mhm. tablettenform mhm. wollen wir auch noch machen weil es ist einfach leistungstechnisch äh, unter Umständen auch sinnvoller mhm. und einfach fairer, wenn man das auch mal mit Tabletten macht. Genau, aber wie du sagst, diese diese zwei haben wir uns jetzt ausgesucht, eben drum, weil die von der von der Entgiftungsleistung her wunderbar sind. Vor allem in der Kombination Alpha Liponsäure äh, und Glutation, beides Schelatbildner. Ja, äh, genau. Sprich die binden im Prinzip äh, unliebsame Metalle wie Quecksilber, mhm. äh, Aluminium und so weiter an sich oder auch Medikamentenrückstände, beispielsweise Glutation. Ne, das ist äh, der Wahnsinn. Also, was die Entgiftungsleistung angeht, sind diese zwei Stoffe mhm. einfach mit das, mit, mit das Beste, was du fast machen kannst. Mhm. Ähm, und das war so der Grund, äh, warum wir die genommen haben. Und auch die Rezepturen, beispielsweise, wir haben jetzt nicht nur Alpha-Liponsäure, sondern wir haben die Alpha-Liponsäure mit Elkanitin zusammengemischt, weil da hast du wiederum einen Synergieeffekt. Genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Weil die regenerieren sich gegenseitig. Ne? Das ist, das ist äh, Wahnsinn. Ja? Also wenn du wenn du die zwei Stoffe hast, die sich gegenseitig regenerieren, da hast du natürlich ein, ein ewig langes ähm, Spektrum, also Wirkspektrum sozusagen, ja, oder, oder ja. Stabilität, wie lange das im Körper arbeitet, ja. als wenn du es alleine machen würdest. Ne? Und genauso ja. bei der Glutation haben wir auch eben noch ein bisschen Vitamin C drin, weil es da auch Synergieeffekte gibt. Und das ist im mhm. Prinzip so auch immer unser, ja, unser Ding, was wir eben machen wollen, so Synergieeffekte erzeugen. Mhm. Hm. Ja, ich finde die total spannend, weil es eigentlich mit, mit meiner Absicht mit den letzten Videos äh, oder vorletzten Videos, das also ich herausgebracht habe, total zusammenpasst. Weil, ja. wenn man sich das Ganze ein bisschen genauer anschaut mit diesen Mikronährstoffen, ähm, da sind einfach sehr sehr viele äh, Synergieeffekte einfach vorhanden, wenn man weiß, was man mit was einfach verbindet, dass man Zink Total. mit Vitamin A zum Beispiel am besten äh, nehmen sollte, ja oder oder wie du es sagst oder zum Beispiel auch Zink und, und Eisen, äh, okay. Vitamin C zusätzlich einfach das Ganze dann dann hat man da natürlich ein Wissen, äh, dass das Ganze natürlich noch mal enorm boostet, ja, ja. Ähm, und das andere was mir auch sehr gefallen hat also du, du sagst jetzt wirklich äh, man sollte die liposomalen produkte jetzt nicht einfach so jeden tag präventiv oder halt so jeden tag man ins halt ne, man könnte sich halt nichts schlechtes annehmen äh, sondern eher wirklich für den therapeutischen gebrauch wir kommen eben von der naturherkunde ne? wir sind jetzt nicht die also das, das, das, es gibt einige hersteller äh, da, da geht es immer höher weiter und so ist so kommt mir vor immer manchmal ja das sei da nur darum geht Umso höher, umso besser, ja. Das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist einfach mehr der Oldschool vielleicht. Es ist Oldschool, keine Ahnung, was man da für ein Wort nehmen soll. Einfach irgendwo eine Sinnhaftigkeit zu haben. Ja. Ja? Ich, ich muss nicht mehr ist nicht immer besser. Du meinst so Und diese Optimierungswahn, ja? Würde ich auch das jetzt einmal sagen, ja. Ja, ja. Weil, es gibt die Naturkunde gibt es schon seit Jahrhunderten und ähm, ja. da gibt es so ein tiefes Wissen und du, du, da ist nicht immer mehr besser. ja. Es kommt auf sinnvolle Kombinationen an, sinnvolle Einsatzbereiche und man muss das einfach mit Sinn und Verstand alles machen und nicht einfach nach dem Motto, mehr ist besser. Äh, das ist so ein bisschen die Erfahrung, die die so immer mehr ja, stattfindet in meinen Augen, die ich ja. nicht so gut finde, weil ja. das ist nicht der Sinn von Naturheilkunde, darum geht's nicht. Ja. Na da bin ich da bin ich absolut d'accord mit dem, was du da sagst, sehe ich auch ähnlicher, ich es halt ein bisschen anders. Ich habe so das Gefühl, dass man ähm, zum Teil in der Szene wirklich noch noch was und noch was höheres und ja. noch was stärkeres und noch was wahnsinnigeres, also das ist so wirklich so ein bisschen so ein trend den ich selber auch verfolge das es gehört man muss äh, immer wieder was neues aus dem hut zaubern und das. also ich nenne es dann so einen optimierungs ja waren ist jetzt vielleicht ein bisschen böse ausgedrückt aber aber ständig so auf dieses optimieren aus zu sein und komplett zu vergessen dass das was gestern noch gut war jetzt heute auch noch gut ist und man muss nicht jeden tag irgendwas total ähm, eben ersetzen und ganzheitlich ist halt eben nicht immer nur das auf den neuesten zug aufzuspringen sondern immer alles mitzunehmen was halt an möglichkeiten zu, da sind ja, aus der vergangenheit aus der gegenwart und von mir ist auch aus der zukunft ja das ist das, das gefällt mir gut wie du das ja. sagst weil da hat man dann wirklich so das gefühl da geht es jetzt nicht rein nur auch ums geld verdienen man muss ja schon auch wirklich sagen die liposomalen produkte sind halt auch mal Teuer, ja. äh, teurer das ist einfach einmal ganz klar so und und dass dir da eben nicht äh, sagt okay kauft nur mal die liposomalen produkte und dann ist es das, das beste sondern sie wirklich sinnvoll einzusetzen zu ergänzen und sehr wohl eben auch äh, bei den Al bei den älteren alt klingt es eh schon wieder so ja, also bei den bisher bewährten produkten einfach auch zu bleiben ja ist, ja, ja. Ist, ist auf jeden fall mal total super also das mit der, dieser liposomalen Geschichte gefällt mir auf jeden Fall dass Sie da mit jetzt auch was ins Boot genommen habt aber die anderen Sachen auf jeden Fall auch noch mit drinnen genau. gelassen habt ja genau. was Lieber Fabian, was habt ihr noch so an Produkten, wo, wo du sagst, das sind nur so ein, zwei, drei, äh, mhm. die würde ich gerne einfach auch nochmal besprechen, weil, weil die einfach wirklich so richtig Sinn machen. Ich weiß, es machen alle Produkte richtig Sinn, aber wo du sagst, na das sind so meine ganz persönlichen Favorites. Ja. Ja, ja, da würde ich ähm, im Prinzip an erster Stelle, das ist einfach auch eins meiner Lieblingsprodukte, sind halt eben die Vitamin D Tropfen. Und das ist genau auch so ein Thema, da sagen wir halt, also wenn wir jetzt nochmal kurz zurückspringen auf Liposomale, aus unserer Sicht macht es keinen Sinn. Äh, weil du hast ein super potentes Mittel, äh, was du zu einem super Preis-Leistungsverhältnis kriegen kannst. Mhm. Wieso sollte ich das, klar, Liposomal nochmal ein paar Prozent mehr, sicher, keine Frage. Aber ist die Frage, ist es das wert? der keine Ahnung zehnfache Preis mhm. und da sagen wir dann eben nee es macht keinen Sinn und deswegen machen wir äh, das eben mit Tropfen weiterhin ähm, hast du so ein Fläschchen so ein kleines mit 3,3 Millionen Einheiten Vitamin D ja das, ist, mhm. das hält dir ein Jahr mhm. oder länger äh, das so und das ist einfach eins meiner Favorites weil ich Vitamin D einfach auch selber so für für wertvoll halte ja? mhm. ähm, mit seinen Co-Faktoren natürlich noch Vitamin K Magnesium äh, das sind so die Sachen ähm, die, ich, die ich mit am wichtigsten sehe oder oder auch zu erwähnen wäre vielleicht noch ähm, ja bin großer Fan von einem Traubenkernextrakt, da haben wir auch ganz, ganz lange gesucht. Von welchem Extrakt? Traubenkern. Ah, Traubenkern, ich habe das noch nicht verstanden. Genau. Okay. Ja. Das mag ich. Also das, und, und vor allem, es kann sogar die Bluthirnschranke überwinden, die Blutretina-Schranke sogar überwinden. Ja, also du kannst sogar genau. im Auge und im Hirn äh, damit arbeiten. Und da bin ich immer großer Fan davon, äh, weil das ja so die Bereiche sind. Gerade wenn es darum geht, die Bluthirnschranke zu überwinden im Hirn. Ja, wir wissen ja durch die ganzen Belastungen Aluminium, Stichwort. Ähm, das da aus den Bereichen zu rauszukriegen, wo es eben schwierig ist hinzukommen. Ne? Mhm. Und da bin ich immer großer Fan davon, äh, wenn man solche Sachen hat, die eben auch die blut überwinden können oder sogar blut mhm. im Auge nochmal arbeiten können. Mhm. Deswegen mag ich das so gerne. Ja, das sind so im Prinzip die, die, die, die, die drei Hauptprodukte. Aber natürlich, wie du schon sagst, alles ist wichtig. Ne? Irgendwie. Ich meine, es gibt genauso auch mein bio plus was ich mir jeden Morgen nach wie vor seit Jahren reinpfeife, den Shake. Und ja. auch das Grassaftpulver. Ja. Das ist so, die die Mischung macht es einfach, ja. Ich denke, es hat natürlich jeder so seine eigenen Favorites, genauso genau. wie ich das habe und, und, und da wirst du auch welche haben. Auf jeden Fall klingt das alles sehr, sehr schlüssig, alles wunderbar. Und meine lieben, lieben tv zu sehr, in diesem Sinne möchte ich jetzt mal dieses erste Video äh, Jetzt einfach mal gut sein lassen, möchte dir auf jeden Fall mal Danke sagen für diese ersten Einblicke. Wie ist die Firma zustande gekommen? Was ist deine Motivation? Dann vor allem die liposomalen Produkte, Glutation, Alpha-Liponsäure und der alles Vitamin C. Der soll auch wieder mal richtig gut rauskommen, ja. Und eben dann auch noch deine Favorites wie eben Vitamin D und warum man liposomal machen soll und wann es eher weniger Sinn macht und dass ihr eben auch auf den Geldbeutel achtet und wirklich nur das vorantreibt oder eben auch liposomale Formulierungen macht, wenn es wirklich auch Sinn macht. Das finde ich eine super, super tolle Einstellung. Äh, ja, lieber Fabian. Danke, danke jetzt mal für dieses erste Video und für diese tollen Einblicke, liebe Zuseher. Schaut einfach mal auf die Seite von Lebenskraft pur, beziehungsweise auch bei mir unten drunter in der Infobox habe ich auch einige Links zu gewissen äh, Produkten eben auch schon drinnen. Und, oder schaut auf meine Homepage, da gibt es eben auch die liposomalen Produkte und da steht auch alles Wissenswerte dazu dabei. So, lieber Fabian, ich bedanke mich recht herzlich für diesen sehr, sehr interessanten Einblick in eure kleine, aber sehr, sehr feine Manufaktur. Also, das ist wirklich mal sehr Spannendes einfach zu sehen. Also, Fabian, danke für dieses erste Interview. Bitte gerne. Und ihr wisst sie, meine lieben Zuschauer, bleibt gesund oder wenn es noch nicht seid, dann werdet auf jeden Fall gesund. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Denn mit Fabian kommen sicher noch ein paar nach. Baba, ciao, tschüss und servus. Tschüss.